Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen äh, zur Vorstellung von Contenido. Contenido ist auch ein Open Source äh, CMS, ähm, entstanden aus He in Hessen. Ähm, ursprünglich, Sie sehen hier zum einen erstmal das Frontend, also Frontend ist die Webseite, die Sie dann auch später sehen ähm, als normaler Benutzer. Ähm, wir haben hier einen, neu, einen neuen sogenannten Beispielmandanten erstellt, das ist also die normale Webseite, die Sie sehen, wenn Sie das erste Mal eine Beispielinstallation von Contenido installiert haben. Das eigentliche, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist das sogenannte Backend. Backend heißt, das ist die Online-Verwaltung, also wo Sie alles das sehen, das verwalten können, was die normalen Benutzer ähm, online sehen. Jetzt müssen Sie nur gerade das Passwort wissen. Ein Moment. Ähm. Herrn, ich, mal, wie das Passwort ist. ich weiß das Passwort nicht, die haben es geändert. Einen Moment bitte. Also Sie sehen ja schon mal, Contenido ist auch mehrsprachlich äh, benutzbar. Wir haben jetzt zum einen mal die deutsche Sprache installiert, als auch die englische Sprache. Ähm, entsprechend äh, verändert sich natürlich die Backend Sprache. Also wenn Sie zum Beispiel einen englischsprachigen Redakteur haben, ist diese äh, Verwaltung natürlich auch Englisch, ansonsten Deutsch. Ähm, Osterhase. Osterhase. Okay. Vielen Dank, jetzt weiß ich auch das äh, sehr kreative Passwort. So, wenn man sich jetzt das erste Mal eingeloggt hat, sieht man hier die schöne Online Verwaltung. Sie sehen hier oben einen Reiter, eine Navigation, wo das Content-Management-System, die Online-Verwaltung in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Einmal der Content-Bereich. Content der Content-Bereich ist das, wo der eigentliche Inhalt Ihrer Webseite verwaltet wird. Sie haben den sogenannten Style-Bereich. Der Style-Bereich ist derjenige, wo das eigentliche Layout Ihrer Webseite verwaltet wird. Also in, in Content-Management-System heutzutage äh, erstellen Sie nicht nur eine reine HTML-Seite, wo sowohl das Layout als auch der Inhalt abgespeichert wird, sondern es wird immer geteilt. Also Sie haben immer eine Aufteilung. Das hat den großen Vorteil, ähm, Sie können an einer Stelle äh, das Layout ändern und Ihre komplette Webseite sieht anders aus. Wir haben ja dann des Weiteren noch den Extras-Bereich wo einige Erweiterungen vorhanden sind, die Ihnen die Verwaltung von Contenido vereinfachen. Dann wir haben eine einfache Statistik, wo zum Beispiel gezeigt wird, der Artikel A wurde 30 mal angeklickt und wir haben die eigentliche Verwaltung, wo man Benutzer anlegen kann, wo Plugins installiert werden können und so weiter. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das Interessante ist jetzt vielleicht der Content-Bereich. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ja diese, diesen Beispiel Mandanten schon installiert. Das heißt, ein Layout ist schon vorhanden. Wir haben ja auch schon eine gewisse Seitenstruktur. Wir sehen hier, wir haben eine Hauptnavigation. Wir haben hier verschiedene Unterkategorien, wie zum Beispiel Philosophie, Fakten und Funktionen, Features der Webseite. Das sind alles Kategorien und in diesen Kategorien kann ich immer verschiedene Artikel erstellen. Wir gehen jetzt hier mal rein in die, in die Kategorie Philosophie in die Unterkategorie Einfach benutzen und schauen uns jetzt einfach mal einen Artikel an, wie das in Continuedio aussieht, so einen Artikel zu bearbeiten. Also wir klicken jetzt hier auf diesen Art Einfach benutzen äh, rein und Sie sehen, Sie können direkt, wie die Webseite auch später aussieht, direkt da drin Ihren Artikel, ihren Artikel bearbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Überschrift, die Überschrift heißt Einfach benutzen und wir wollen diese äh, Überschrift jetzt bearbeiten. Also klicke ich einfach doppelt drauf und kann hier direkt meinen Text bearbeiten. Ich kann ja wie in Word, also wie im normalen Textverarbeitungsprogramm zum Beispiel sagen, ich möchte das einfach fett markieren. Klicke hier auf Speichern und schon ist es direkt geändert. Sie müssen nichts anderes mehr bearbeiten. Sie haben, Sie können auch sagen, mir ist es zu wenig Bearbeitungsmöglichkeit. Ich möchte zum Beispiel ein Bild hinzufügen. Da haben wir einen schönen Editor. Wir können hier einfach zum Beispiel eine Grafik auswählen die im Dateimanager vorhanden ist. Also, hier ist jetzt nichts drin. Gucken wir mal hier in dem Ordner Contenido diagramme Ja, hier ist ein Bild drin, eine PNG-Datei, die auf dem Server schon hochgeladen wurde im Dateimanager. Klicken einfach doppelt drauf und haben ihr Bild in ihren Artikel drin. Macht natürlich jetzt in der Praxis keinen Sinn. Wir haben ja die Überschrift bearbeitet, wie Sie es gesehen haben. Macht natürlich keinen Sinn, in eine Überschrift ein Bild, zu bearbeiten, äh, ein Bild einzufügen. Ich wollte Ihnen das nur mal zeigen, dass hier es leicht ist, in Contenido Inhalte zu verwalten. Sie können hier auch unter den Eigenschaften verschiedene Einstellungen vornehmen. Sie können zum Beispiel sagen, ich habe jetzt einen Artikel für eine Aktion hinzugefügt, aber diese Aktion hat auch ein Enddatum oder ein Startdatum, also der Artikel soll erst zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlicht werden. Da gibt es hier die schöne Zeitsteuerung, wo Sie definieren können, ab wann Ihr Artikel online sein soll und ab wann er auch wieder offline sein soll. Sie können auch sagen, ich möchte, dass ein gewisser Artikel von Suchmaschinen äh, aufrufbar sein soll oder nicht. Auch hier müssen Sie nur einen ganz einfachen Haken klicken und schon sind die Einstellungen vorgenommen. Neu in der äh, Version 4.9, also wir zeigen Ihnen hier die RC1-Version, der neuen Version 4.9. Wir haben ja auch einen sogenannten schönen URL-Shortener. Früher sahen die URLs immer sehr komisch aus. Da stand da sowas komisches wie Front Content PHP Fragezeichen ID Art gleich XY. Kann sich natürlich kein Mensch merken. Deshalb gibt es den sogenannten schönen URL-Shortener. Hier können Sie zum Beispiel sagen, ich möchte, dass diese dieser Artikel über den Short-URL cb 2013 aufrufbar ist, klicken hier nur auf Speichern und schon wäre das entsprechend äh, angepasst. Sie sehen hier den URL-Shortener. Hier haben wir äh, einen Artikel gehabt, der äh, äh, Artikel nennt sich Dienstleistung. Wir sehen ja hier ist diese schöne, lange, nicht merkbare Internetadresse und die können Sie einfach mit dem URL-Shortener ganz einfach abkürzen. Ich glaube, die URL, die hier die hier steht, die kann sich ein Mensch viel einfacher merken. Wir haben in Contenido verschiedene Funktionen, um Ihnen äh, das Leben leichter zu machen. Jetzt bin ich hier leider direkt auf den Artikel drauf. So. Um Ihnen das Leben leichter zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Link-Checker. Der Link-Checker hat den großen Vorteil, nehmen Sie mal an, Sie haben vor drei Jahren mal einen Artikel bearbeitet und haben einen Link gesetzt auf irgendeine Webseite. Und diese Webseite gibt es vielleicht heutzutage nicht mehr. Ihr Besucher wird sich Ihr Besucher Ihrer Webseite wird sich sicherlich riesig ärgern. Er klickt auf den Artikel Ihrer Webseite, will auf den Link klicken und es kommt nur eine Fehlermeldung. Der Link-Checker geht alle Ihre Artikel durch und schaut, ob dieser Artikel, noch, ob diese Verlinkung noch gültig ist oder nicht. Er schaut auch, ist es ein Bild, was vielleicht vor Ort auf Ihrem Server gespeichert ist oder ist es ein externer Link. Das berücksichtigt der Link-Checker alles. Sie haben, das ist auch neu in der Version 4.9 haben wir einen sogenannten Plugin Manager. Früher war das immer so, wenn Sie ein Plugin, also eine Erweiterung Ihres Systems installieren wollten, mussten Sie immer sehr mühsam äh, PHP-Code und äh, HTML-Texte und äh, Datenbank-Einträge, mussten Sie alles manuell vornehmen. Seit der neuen Version 4.9 haben Sie nur ein äh, komprimiertes Archiv, zum Beispiel eine ZIP-Datei. Wählen Sie einfach hier über neues Plugin-Hochladen aus über den Datei-Uploader und der Plugin-Manager installiert automatisch alle Dateien, die in diesem Archiv vorhanden sind. Das können PHP-Dateien sein, HTML-Dateien, aber er stellt Ihnen auch automatisch Datenbankeinträge in Ihrer Datenbank. Der große Vorteil ist auch, alle Einträge, die Sie erstellt haben, können auch rückstandslos wieder entfernt werden. Oder wenn Sie hier auf Deaktiviere das Plugin klicken, wird Ihr Plugin automatisch deaktiviert. Früher mussten Sie immer in die Datenbank gehen, mussten einen Datenbankeintrag ändern, zum Beispiel den Wert Status von 1 auf 0 setzen, also von Ja auf Nein. Heutzutage klicken Sie nur noch hier drauf, Deaktiviere das Plugin. Hier steht da oben schön, das Plugin wurde erfolgreich deaktiviert. Mit einem weiteren Klick aktivieren Sie das Plugin ganz einfach wieder. Sehen Sie da oben, das Plugin wurde erfolgreich aktiviert. Das haben wir in der neuen Version 4.9 aktualisiert, äh, implementiert. Sie sehen hier verschiedene äh, Plugins, die, in die, äh, die wir in der Version 4.9 kostenlos von der Community äh, zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel hier einen schönen Formularassistenten. Den möchte ich Ihnen auch noch ganz kurz zeigen. Äh, auch das war früher sehr kompliziert. Wenn Sie ein Formular erstellen wollten, mussten Sie sich mit HTML auskennen, mit PHP auskennen, aber nicht jeder Redakteur, der an einer Webseite arbeitet, kennt sich mit diesen äh, Sprachen aus. Also gibt es hier diesen schönen äh, Formularassistenten, der Ihnen ganz einfach, ja, wir haben ja auch schon was vorbereitet, es gibt ja ein schönes Kontaktformular, Sie sehen, auch, Sie sehen auch, hat den Namen Kontakt, wir gehen jetzt hier mal auf Formularfelder und Sie sehen, hier sind verschiedene Formularfelder dargestellt, zum Beispiel ein Eingabefeld äh, für den Nachnamen. sehen ja, ABC ist ein A Eingabefeld. Und wenn Sie jetzt ein weiteres Eingabefeld hinzufügen wollten, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, ja, Straße ist schon, sagen wir mal eine E-Mail-Adresse. Äh, das war jetzt das Falsche. Einen Moment. So, klicken wir auf Cancel. Wir klicken einfach nur auf ABC und können hier direkt ein neues Formularfeld einfügen, zum Beispiel E-Mail-Adresse, können definieren, ob das ein Pflichtfeld ist äh, oder nicht. Also Pflichtfeld bedeutet, wenn Sie das Formular abschicken, ob das Feld ausgefüllt werden, sein muss oder nicht. Wenn ich jetzt hier auf Pflichtfeld klicken, klicke, muss man das ausfüllen und Beschriftung heißt nichts anderes als, dass der Name E-Mail-Adresse neben dem Feld angezeigt wird. Wie lange habe ich noch? Ich bin leider schon am Ende meiner Zeit ich möchte eine ganz kleine Funktion hier ganz schnell noch zeigen. Dieses Formular können Sie dann in Ihre Artikel einfügen und Sie haben ja den großen Vorteil, hier gibt es die Formulardaten. Das heißt, wenn dann Besucher Ihrer Webseite Formulardaten eingefügt haben, wird es in der Datenbank gespeichert und Sie können das hier auch sehen und als CSS-Datei auch exportiert aufrufen. Ja, Ich bin wie gesagt am Ende meiner Zeit. Vielen Dank und ich gebe jetzt gerne das Mikrofon ab.